Ja, wir beginnen mit dem dritten Vortrag in diesem ersten Block. Es geht wieder um Karten, aber diesmal auf Mobilgeräten. Christoph Jung ist hier und wir zeigen den Vortrag Malinki, Erstellung kartenbasierter Mobile Apps ohne Programmierung. Hallo und herzlich willkommen zu Foskes 2022. Mein Name ist Christoph Jung und in den nächsten 20 Minuten möchte ich Ihnen mein Softwareprojekt Malinki vorstellen und Ihnen zeigen, wie man mit Malinki ohne zu programmieren eine kartenbasierte äh, Mobile App erstellen kann. Eigentlich wollte ich äh, ja einen fertigen Stand der Entwicklung präsentieren, also Version 1.0, aber wie das bei Freizeitprojekten ist, man, es gibt Tage, da kommt man richtig gut voran und es gibt Wochen, da kommt man zu gar nichts, insofern ist das jetzt erstmal nur ein Zwischenstand, aber einer, bei dem wir schon sehr viel sehen können ich denke, das lohnt sich schon hier mal reinzuschauen. Malinki selber ist eine konfigurierbare native Mobile-App, um raumbezogene Daten, vornehmlich über OGC-Services, in speziell für Smartphones optimierten interaktiven Karten darzustellen. Und wir sehen hier rechts auch schon ein Screenshot direkt aus einer App, die ich mit Malinki erstellt habe und die einfach ein paar Beispieldaten beinhaltet. Aber was bedeutet das jetzt ganz genau? Wir haben im GIS-Bereich eigentlich einen Dualismus, und zwar aus GIS-Applikationen und aus Geodaten. Beides sind sehr komplexe, Objekte, die Daten an sich, aber auch die Applikation und nur zusammen bringen die uns eigentlich was. Ja? Wenn ich einen Kugels einfach so starte, ohne Daten drin, dann sehe ich nichts. Ich brauche also zwingend die Daten und die Daten selber bringen mir oftmals ohne einen Kartenbüro und auch nichts. Malinki selber ist jetzt eine Applikation, die ist fertig lauffähig, die App. Man kann sie also einfach starten, aber... Man sieht nichts drin, denn es fehlen die Geodaten und diese müssen noch extra hineinkonfiguriert werden und sind natürlich immer abhängig davon, was für eine App ich erstellen möchte. Für das Ganze könnte man natürlich auch WebGIS nehmen, denn ja, ein WebGIS läuft im Browser und ist damit lauffähig auf dem Desktop, PC, auf dem Tablet und auf dem Smartphone. Aber es gibt Gründe, warum man ein, äh, eine Mobile App dafür nehmen sollte. Das eine ist, ist die Größe und die Form des Displays, die sehr unterschiedlich sind und damit... Ähm, ist eine, ein WebGIS, das auf dem Desktop-PC genutzt wird, nicht zwingend gut nutzbar auf dem Smartphone, teilweise auch gar nicht nutzbar. Die Eingabemöglichkeiten sind unterschiedlicher, Maus gegenüber Touchbedienung, aber auch die Nutzungsgewohnheiten sind sehr unterschiedlich, je nachdem, wo die Nutzenden unterwegs sind. Wer mehr dazu wissen möchte, ich habe auf der letzten FOSGIS auch einen Vortrag darüber gehalten, ähm, warum man das Smartphone mehr in Fokus in der GIS-Branche rücken sollte oder auch hier im, im Open GIS-Bereich, hier auch nochmal der Link dazu. Mit Malinky versuche ich, mh, da gewisse Sachen besser zu machen. Das Wichtigste ist eigentlich eine auf Smartphones optimierte Kartenpräsentation. Das ist das Wichtigste. Das bedeutet, dass die Karte das wichtigste Objekt ist in meiner App und alle anderen ähm, Bedienelemente auf ein notwendiges Minimum reduziert werden. Zum Beispiel Plus-Minus-Buttons brauche ich auf einem Smartphone nicht, denn das mache ich mit Pinch-In, Pinch-Out mit den Fingern. Die Daten selber werden über OGC-Services konsumiert, Das heißt, die App selber ähm, ja, passt sich perfekt in eine bestehende Geodateninfrastruktur an, ohne ein bestimmtes System vorauszusetzen, weil ich einfach bestehende Dienste nutze. Die Konfiguration und Administration der App ist sehr einfach, wird über eine zentrale Konfiguration ähm, geregelt und die ist im JSON-Format gehalten. Das bedeutet, ich muss also nichts entwickeln, ich muss den Quellcode übernehmen, um meine Daten zu integrieren und erleichtere damit natürlich den IT-Betrieb. Und zukünftig soll es auch möglich sein, das ist natürlich die Version 1.0 geplant noch, äh, Push-Mitteilungen zu veröffentlichen über die App. Das heißt, äh, User haben dann die Möglichkeit, über die gleiche Applikation, über die sie schon die Daten konsumieren, eben auch über ähm, Karten oder äh, Änderungen in den Geodaten informiert zu werden. Das war jetzt ein bisschen viel Theoretisches. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach mal ja, äh, im System an. Zu Präsentationszwecken habe ich hier Dienste des Deutschen Wetterdienstes eingebunden und das Ganze läuft jetzt hier auf einem iPhone 7, das ich an meinen Laptop angebunden habe. Das iPhone 7 ist nicht gerade aktuelle Hardware, zeigt aber wunderbar, dass das Ganze doch ziemlich performant läuft. Wenn wir die App gestartet haben, sehen wir, dass lediglich zwei Bedienelemente die Karte überlagern. Ansonsten ist der gesamte Bildschirm mit unserer Kartendarstellung versehen. Der obere Button... Wieder die Möglichkeit, das Kartenthema zu wählen oder die Grundkarte zu ändern. Der untere Button ist dafür da, das aktuell gewählte Kartenthema, also sprich die Karte, die ich jetzt sehe, inhaltlich zu steuern, also sprich, ob ich äh, bestimmte map -Layer sichtbar haben möchte oder nicht. Ich kann hier mit zwei Fingern einfach rein rauszoomen und dann äh, ja, den Maßstab verändern. Wenn ich das mache, wird links oben auch eine temporäre Maßstabsleiste angezeigt, und ich kann auch mit zwei Fingern ganz normal den Karteninhalt drehen, dann wird rechts oben auch ein Kompass angezeigt. Aber das Ganze verschwindet dann auch wieder, ist also nur temporär da, solange ich die Aktion ausführe. Die Daten, die wir hier sehen, sind serverseitig gerendete Daten, also WMS, WMTS und TMS wird als Datenquelle unterstützt. Die Grundkarte ist OpenStreetMap, die ist TMS, die Reliefdarstellung ist ein WMTS und zum Beispiel die Ländergrenzen sind WMS-Daten. Schauen wir uns mal die, äh, die Map-Player an. Genauso wie man das im GIS kennt, ist das hier auch entsprechend sortiert, dass wir ganz oben die Daten haben, die auch in der Karte ganz oben gerendert werden. Also hier zum Beispiel die Städte und ganz unten dann die Reliefdarstellung. Und einfach, wenn ich diesen Schalter rechts betätige, werden dann die Daten ein- oder ausgeblendet. Habe ich alles ausgeblendet, bleibt natürlich nur die Grundkarte übrig. Bei der Grundkarte habe ich die Möglichkeit, selber Daten vorzugeben. Ich habe jetzt hier OpenStreetMap eingebunden. Aber weil es eine 100% native App ist, bietet es mir auch die Möglichkeit, zum Beispiel Apples Kartendienste einzubinden. Hier zum Beispiel die physischen Daten, Luftbild oder eine hybride Darstellung. Ich kann dann, wie gesagt, auch die Daten wieder zuschalten. Und wie man hier beim Relief sehr gut sieht, das Relief scheint so ein bisschen durch, ich kann in der Konfiguration auch angeben, äh, wie durchscheinend ein, äh, ein Layer dargestellt werden soll. Wechseln wir mal das Kartenthema zum Thema Wetter. Da sehen wir nämlich, dass weitere Elemente auf der Karte hinzukommen, nämlich sogenannte Annotations. Das sind einfach ja, zusätzliche Anmerkungen, die oben auf die Karte mal drauf ges äh, gesetzt werden und über diese wird die Interaktion mit dem Karteninhalt äh, generiert. Also ich, ich kann jetzt nicht irgendwo im in die Karte hineinklicken oder, oder tippen, lange gedrückt halten und dann Sachdaten abfangen, sondern das geht nur mit diesen Annotations. Das muss vom App-Anbieter ähm, vorher eingestellt werden, wo diese Positionen sind und wo ich zusätzliche Daten abfragen kann. Dafür gibt es dann bei den Layern auch einen zusätzlichen Eintrag. Ich habe das jetzt einfach hier Marker-to-Query-Data genannt. Das kann ich ausmachen und dann sind die ähm, sind diese Annotations dann auch wieder weg. Annotations muss es nicht zu jedem Kartenlayer geben. Ich muss in der Konfiguration angeben, zu welchem Layer ich Annotations und somit auch Sachdatenabfragen erlaube. Machen wir einfach mal alle Karteninhalte aus, alle Layer und schalten die äh, Annotations wieder dazu. Da ich keine Kartenlayer habe, werden jetzt natürlich auch keine Annotations angezeigt. Ich nehme jetzt mal den Temperatur-Layer hinzu und dann sehen wir, dass zum einen Temperaturen gerendert werden und zum anderen auch unsere Annotations vorhanden sind. Die Annotations werden automatisch gruppiert, wenn es zu viele auf einem Schlag sind. Ich kann jetzt hier auch reinzoomen und kann jetzt einfach mal eine Abfrage machen, indem ich einfach eine Annotation selektiere und dann wird in dem Fall ein Get Feature Info Request abgesetzt am Server und die Antwort wird dann hier dargestellt. Ich habe jetzt hier als Datenquelle die Temperaturen. Das ist ein reiner, äh, eine reine Raster-Datenquelle. Wenn ich jetzt einfach mal die Warnungen auf See aktiviere, dann habe ich da im Hintergrund aber eine, äh, eine Vektor-Datenquelle. Und das ist was ganz Interessantes. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal das Skagerack auswähle, werden eben beim Get Feature Info Request nicht nur die Sachdaten abgefragt, sondern auch noch die Geometrie, sodass ich das Objekt, das ich selektiert habe, auch noch highlighten kann. Und die Sachdaten sind dann hier in einer Liste so dargestellt, wie es der Server zurückgibt. So, wir haben das Ganze jetzt einfach mal im System gesehen und äh, dazu noch ein paar Vormerkungen. Wir haben gesehen, das Ganze sieht wie eine native iOS-App aus, denn es ist eine 100% native App. Und das ist der Nicht-Fost-Teil, das heißt, das Ganze ist in Swift geschrieben und die Kartendarstellung erfolgt über das MapKit-Framework. Ähm, ich habe das nur an einen einzelnen Stellen ähm, erweitert bzw. Funktionen überschrieben, um OTC-Services einbauen zu können. Bevor wir uns einfach mal anschauen, wie wir so eine App konfigurieren, möchte ich einfach nochmal ein kleines Schaubild zeigen, wie die Architektur der Geodateninfrastruktur ausschaut. Das erleichtert dann doch, glaube ich, das Verständnis, was ich dann mache. Im Zentrum steht natürlich unsere App mit der Kartendarstellung und zwei wichtige, die wichtigsten äh, Kartenobjekte für die App sind einmal Grundkarten und Layer, die noch zu Themen zusammengruppiert äh, werden. Es handelt sich hierbei in beiden Fällen um entweder serverseitig generierte Daten oder vorgerenderte Daten, also WMS, WMTS und TMS stehen hier als äh, äh, Datenquellen zur Verfügung. Diese Karten werden dann auch lokal auf den Clients, also auf den Smartphones, gecached. Hat nun mal den, den Vorteil, ich muss mal einmal zum Beispiel einen Request am WMS absetzen, im Get -Map request um die äh, Bildkachel zu erhalten. Und wenn ich wieder in das äh, Gebiet komme, im gleichen Maßstab, äh, ziehe ich die einfach direkt aus dem RAM raus. Es gibt auch noch zwei andere Kartenobjekte, das sind Annotations und, äh, ich habe das hier Vector Shapes genannt, also Vektorgeometrien zum Highlighten von, äh, äh, von Objekten in, in der Karte. Diese benutze ich für die Objektabfrage, für nichts weiter. Und weil es sich hier um Vektordaten handelt, muss ich natürlich auch Vektordatenquellen unterstützen, und das sind in dem Fall BFS und GeoJSON. Bei, Vektor, bei den Vektorshapes also zum Highlighten von Objekten, wenn ich eine Sachdatenabfrage äh, betätigt habe, besteht auch die Möglichkeit, das über ein BMS zu machen. Denn wenn der Service den MIME-Type application Jason unterstützt beim Infoformat, dann kann ich darüber ja genauso auch eine Geometrie miterhalten. GeoJSON und auch äh, Bildpyramiden können auch lokal auf dem Gerät mitliegen, also in die App integriert werden, sodass ich hier eine gewisse Offline-Fähigkeit habe. Ja, das war jetzt erstmal das Schaubild. Wir gucken uns das einfach mal an, wie das am System ausschaut. eine App zu erstellen und zu kompilieren, gibt es ein Xcode-Projekt. In dem können wir den gesamten Quellcode eigentlich ignorieren und uns lediglich auf die Konfiguration und auf die Assets konzentrieren. Assets sind dann einfach Bilder, Farben, die man definiert und hier einbindet. Schauen wir uns erstmal die Ko Konfiguration an. Diese besteht aus insgesamt drei Einträgen, nämlich den Kartenthemen, den Basemaps und Einstell eine Einstellung, was beim App-Start äh, passieren soll, nämlich welches Kartenthema und welche Basemap angezeigt werden sollen. In beiden Fällen machen wir einfach mal hier eine 0, also das Ganze wird ganz über eine ID referenziert. Wir haben hier einfach mal eine leere Konfiguration, wo ich einfach nur ein paar Platzhalter drin habe und wir schauen mal, wie das Ganze ausschaut, wenn wir jetzt die App starten. Hier haben wir haben einen Simulator dafür und wir sehen, es ist keine Karte sichtbar. Wir können hier die Buttons benutzen. Wir haben hier einen Platzhalter für ein Kartenthema. Wir können die Basemaps auch, auch aufrufen. Da ist nichts zu sehen drin. Karteninhalt sehen wir auch, dass wir hier einfach nur Platzhalter haben. Mehr nicht. Wir haben also keine Daten drin. Die App an sich ist lauffähig, aber unsere Daten fehlen. Und die fügen wir jetzt hinzu. Damit fangen wir erstmal bei den Grundkarten an. Der Aufbau ist relativ simpel. Wir müssen hier eine ID mitgeben. Fangen wir einfach mal bei 0 an. Ein internen Namen, das nenne ich jetzt einfach mal OSM, weil wir die OpenStreetMap-Daten einbinden wollen. Wir vergeben noch einen externen Namen und haben dann die Auswahl, um was für ein Datentyp es sich handelt. Das ist eine ähm, Grundkarte, ist erstmal hier Rasterdaten und damit können wir mit TMS, WMS, WMTS arbeiten oder Apple-Karten anbieten. Die obsidio daten liegen als TMS vor. In der URL selber müssen da Platzhalter drin sein für Z, X und Y, damit äh, der Aufruf für den TMS entsprechend erstellt werden kann. Wir können auch angeben, ob die Y-Achse invertiert ist oder nicht. In dem Fall ist sie es nicht. Wir würden einfach noch eine zweite Grundkarte erstellen. Die kann ich einfach, das... Einfach eine Auflistung, also ein Array ist. Ein Komma und dann das Ganze hineinkopieren wieder. Wir geben eine neue ID, die 1 jetzt einfach mal hochgezählt und nennen das Ganze jetzt Apple Roads. Das Ganze ist dann vom Datentyp kein TMS mehr, deswegen ersetzen wir hier die Konfiguration von eben mit dem Wert Null. WMS und WMTS ist auch nicht, sondern es sind Apple-Karten. Das machen wir also in True rein. Und das war's. Jetzt starten wir die App und werden sehen, dass da auch schon eine Grundkarte drin ist. Einmal OpenStreetMap, weil wir das als Stadtgrundkarte gewählt haben. Und wenn wir jetzt hier schon was noch gibt, sehen wir auch, wir können hier uns auch noch Apple Karten anzeigen lassen. Aber in diesem Dialog hier unten hier fehlt uns auch irgendwie eine grafische Repräsentation. Hier kann man nämlich ein Bild hinterlegen, um dem Nutzer dann die Auswahl zu erleichtern. Das ist dann das sogenannte Image nehmen. Um die Bilder mitzugeben, muss ich jetzt in die Assets reingehen. Und hier gibt es einen Ordner, Base Map Images, wo man das reinlegen kann. Ich habe das schon mal vorbereitet. Zwei Bilddateien das sind einfach nur PNGs, die bei Drag -and Drop hier rein und muss dann einfach diese Namen hier einbinden. Ich kopiere mir das schon mal. Ich füge das hier ein. Einmal für die Apple-Karten und was aus Base Map. Jetzt starten wir das Ganze wieder und dann wird die App anhand des Eintrags in der Konfiguration und in den Bilddateien, die wir haben, jetzt auch die Bilder anzeigen, sodass wir hier eine kleine Vorschau haben. So, eine Grundkarte haben wir drin, sogar zwei Grundkarten zur Auswahl. Fügen wir jetzt mal ein Kartenthema hinzu bzw. füllen dieses, Default, dieses leere Default-Kartenthema mit ich klappe das mal alles ein bisschen zusammen, damit es ein bisschen übersichtlicher wird. Zuerst müssen wir hier auch wieder eine ID vergeben, wir lassen hier auch die Null. Wir nehmen hier einen internen Namen, ich nenne das Ganze jetzt mal Test. Und als externen Namen auch Test. Wir können hier ein Icon Name mitgeben. Wir nehmen hier einfach mal das Thema den Namen Globe. sieht wir nicht, wie das aussieht. Und wir können jetzt die Vektor- und Rasterlayer hinzufügen. Deswegen fangen wir damit erstmal an. Als ID geben wir einfach mal 10 vor und wir brauchen einen internen Namen. Das Ganze nennen wir hier in dem Fall einfach mal Länder, denn das sind Ländernamen sein, die wir, hinz äh, Ländergrenzen, die wir hinzufügen. Und wir müssen hier auch dann den Rastertype für auswählen. In dem Fall werden wir ein BMS machen. URL an, oder Base URL, das sind Daten vom deutschen Wetterdienst. Als CRS wird für die Kartendarstellung EPSG 3857 genutzt 4326 würde auch gehen wird allerdings mit einer Verzerrung einhergehen. Das Style lassen wir einfach mal frei, dann wird der Default Style gezogen als Format der Rückgabe nehmen wir Image PNG. Version des WMS ist die 1.3.0 und wir müssen noch Width und Height angeben und zwar wird hier Standard, werden standardmäßig die Kacheln in 256 x 256 großen ähm, Bildkacheln abgefragt. So, und dann hier lässt sich auch wieder ein Image Name hinzufügen. Ich nehme jetzt hier auch wieder Globe, einfach mal einfach Einfachheit halber. starte das. Und wir sehen, dass wir jetzt hier diese gelbe Umrandung und den Ländergrenzen haben. Wir fügen noch einen zweiten, äh, einen zweiten Layer hinzu. Auch hier kann man wieder im Grunde genommen die Konfiguration, die man schon einmal gemacht hat, erstmal. Kopieren und einfügen, so als Basis. Wir erhöhen jetzt den Zähler für die ID. Vergeben wieder einen internen Namen. Und auch hier haben wir wieder ein BMS drin, das sind wieder Daten vom Deutschen Währdienst. Wir starten das Ganze wieder. Jetzt sehen wir hier erstmal noch nicht so viel. Das liegt aber daran, dass Warnungen auf See in der nördlichen Nordsee zu finden sind. Und da haben wir nämlich die nächsten Nähe. Und wenn wir nämlich hier auf die Karteninhalt gehen, sehen wir auch gleich, dass wir das Ganze anschalten und ausschalten können. So. Kommen wir jetzt zum Thema der Objektabfrage. Dafür brauchen wir keinen Rasterlayer, sondern einen Vektorlayer. Dafür haben wir einen Platzhalter drin. Da gebe ich auch wieder eine ID. Sagt mir einen internen Namen. Das nenne ich jetzt mal Warnung in Info. Wir müssen angeben, zu welchem Rasterlayer das Ganze gehört innerhalb des Kartenthemas, in dem wir uns hier befinden. Das sind die, die noch sieht. das hat die ID 11. Wir sagen noch, was für ein Datentyp oder Datenquelle das Ganze hat, um die Annotation da zu zeigen. Das kann ein lokaler File sein, ein Remote-File oder ein BFS. In dem Fall machen wir hier mal einen lokalen File, denn wir können auch Daten lokal mitgeben. Das habe ich schon mal vorbereitet. Ich habe einfach eine GeoJSON-Datei, die sieht so aus, nicht sonderlich spektakulär und die können wir einfach in das Xcode-Projekt hineinziehen. Unter Local Data und übergeben wir diesen Namen hier einfach in die Konfiguration hier rein. Wir müssen also nicht mal .json machen, sondern wirklich nur den Namen, Warngebiet des CS-Centroids. Und wir müssen jetzt noch äh, mitteilen, wie wir die Sachdaten abfragen wollen. Auch hier wieder die Base-URL, in welcher Version liegt das Ganze vor? 0. Und CRS ist hier jetzt die Ausnahme, dass wir das über 4.3.2.6 machen, nicht über 3.8.5.7, ganz wichtig. Ein, hat einfach was mit der Koordinatentransformation innerhalb der App zu tun. Mit 4.3.2.6 äh, müssen wir die nicht erst äh, transformieren, was die Laufzeit ein bisschen vereinfacht. Format Image. PNG. Als Carry Layers nehmen wir auch wieder Warnung auf das genau das gleiche Infoformat. Nehmen wir hier in dem Fall Application JSON. feature können wir auch einstellen. Wir sagen, dass wir maximal 10 Objekte zurückhaben wollen. Fields lassen wir einfach mal leer. Und müssen jetzt noch, ganz wichtig, das Styling konfigurieren. Einmal, wie die Annotations aussehen sollen und wie dann, wenn ein Objekt äh, gehighlighted wurde, selektiert wurde, wie das aussehen soll bezüglich der Außenlinie und der Füllung. Die Farbe müssen wir noch anlegen und zwar in den Assets. Eine ganz reiche Sache. Gehen wir einfach per Rechtsklick rein, sagen New Color Set. Und dann können wir einfach hier sagen, wie die Farbe aussehen soll, dann können wir auch Show. Dann können wir das hier wunderbar aussuchen. Wir können das auch über so einen Farbkreis machen, ich mache hier einfach mal so ein lila rein und benennen das äh, benennen die Farbe noch entsprechend um, so wie wir sie in der Kon Konfiguration nutzen, nennen das jetzt Test Color und können das Ganze jetzt starten so, jetzt haben wir die Warnungen auf C hier als Annotations an, können Sie uns anklicken und Dann wird einfach das Get Feature Info Request abgesetzt und das Ganze gehighlighted in der Farbe, wie wir es konfiguriert haben. Und wir können das Ganze hier auch groß machen und sehen dann alle Daten, die der Service dann uns zurückgibt. So, da sind wir wieder bei den Folien und äh, damit eigentlich auch am Ende meines Vortrages. Ich bin noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung bis zur Version 1.0. Was fehlt, ist vor allem die WFS-Integration und das Thema Push-Mitteilungen. In Zukunft möchte ich dann eigentlich auch noch OGC-API-Features unterstützen und auch das Thema Vector-Tiles angehen, denn mit Vector-Tiles kann man natürlich eine wunderbare Offline-Fähigkeit äh, gewährleisten. Das Projekt selber ist veröffentlicht unter Apache 2.0, das heißt äh, frei verfügbar unter GitHub, hier der Link auch dazu. Wer Fragen hat, äh, Anregungen oder einfach mit mir in Kontakt treten möchte, ist hier auch nochmal meine E-Mail-Adresse oder geht einfach unter GitHub ähm, in das Projekt rein. Da gibt es auch ein Discussion Board. Insofern kann ich mich nur für Ihre Aufmerksamkeit bedenken und wiedersehen. Ciao. Danke Christoph Jung für diesen interessanten Vortrag und diese wirklich sehr elegante App, die du hier gezeigt hast. Eine wichtige Frage hast du bereits im Chat beantwortet und jetzt auch noch auf der letzten Folie, nämlich ist es Open Source und gibt es einen Quellcode dazu. Der Link ist bereits im Chat da. Was also ist Open Source? Und dann kam eine äh, interessante Doppelfrage, nämlich zuerst nach dem Namen, woher kommt der Name Malinki und wird es die App auch für Android geben? Genau, also der Name ganz schnell gemacht. Also mein Nickname äh, auf GitHub ist äh, Jagutki, das ist äh, polnisch für äh, Blaubeeren, äh, gibt es ein kleines Kinderlied für und ich bin einfach in der Namenskonvention geblieben, weil Link ist dann einfach Himbeeren auf Polnisch. Ähm, die, die App gibt es erstmal nur für iOS. Äh, mein Ziel wäre auch, dass es für, für, für Android noch gibt. Äh, zwei Limitierungen gibt es da an der ganzen Sache natürlich. Erstens, äh, ich muss zugeben, ich bin ein Apple-Haushalt, also mir fehlt gerade das physische Gerät und damit auch der Zwang, äh, sozusagen die App selbst können, konsumieren zu können. Äh, das zweite ist, es ist ein Freizeitprojekt, also äh, ich bin noch ganz gut ausgelastet, erstmal überhaupt Version so 1.0 für iOS zu bringen und dann müsste ich halt ins Thema äh, Android-Entwicklung rein und dann dort machen. Ähm, insofern äh, ist Stand jetzt noch nicht geplant, wäre schön, wenn ich es hinbekomme, vielleicht lieber auch mehr so in, in den Weg in Richtung Progressive-Web-App, dass man das dann für äh, N, N Android nutzt. Äh, mal schauen. Mhm. Und da gibt es gerade noch die Anschlussfrage, die Erstellung ist nur auf dem Mac möglich? Momentan ja, weil es ein Xcode-Projekt ist. Also man könnte ja für iOS theoretisch auch, wenn man in Qt entwickelt beispielsweise, das auch unter Windows machen, aber spätestens dann beim Kompilieren der App, weil der Kompilierungsschritt zwingend notwendig ist, bevor man die dann die App hochladen kann in den App Store oder dann auch verteilen kann in-house dann auf mobile Geräte bei den Kolleginnen und Kollegen. Der muss halt dann immer noch auf dem Mac erfolgen, genau. Okay, Eine weitere Frage. Kann man die aktuelle GPS-Position einblenden? Momentan nicht, ist allerdings äh, ein, zwei Zeilen Code, also das äh, habe ich eh noch vor, ist aber, weil es so ein einfaches äh, Feature ist, dann äh, noch äh, für ausstehende Aufgaben offen. Dann vielleicht noch eine Frage von mir, wie steht es um die Offline-Fähigkeit? Du hast da ein Offline-JSON gezeigt, ein File-JSON, aber was passiert allgemein, wenn, wenn man mal Offline ist, geht gar nichts genau. mehr, oder? Also bei den Sachen, äh, oder äh, Anders, wenn ich offline bin und die App starte und ich will ein BMS oder ein WMTS oder ein TMS ähm, äh, und jemand äh, äh, anfragen, dann zeigt er nicht dann die abgefragt und bin gerade in einem Funkloch beispielsweise, dann wird er ja natürlich äh, die gecachten Daten dann, dann momentan geht es auch so, dass ich äh, Bildpyramiden als TMS auch auf dem Gerät mit ablegen kann. Da gibt es die Limitierung, ich weiß jetzt gerade gar nicht die Anzahl noch maximal vier Gigabyte, die eine App groß sein durfte, bevor man sie hochlädt in den App Store. Und zukünftig, dass ich dann die vector teils mit integrieren möchte. Und wenn man das hat, hat man, also die sind ja doch viel auf dem Gerät, dann hätte man da wahrscheinlich dann die Chance, einen Offline-Client zur Verfügung zu stellen damit sozusagen. Ja, passend zur Frage, ich du jetzt auch gerade in den Funkloch geraten, aber man hat es... Glaube ich, einigermaßen verstanden. Ähm, ja, vielen Dank. Ähm, interessanter Vortrag. Fragen kon äh, äh, konntest du alle beantworten. Ähm, wir machen jetzt eine größere Pause. Um 11 Uhr geht es hier ja weiter, wie mit, wieder mit OpenJS.